Ja, hi. und willkommen. Mein Name ist Danielpo und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ja, geht endlich weiter. Ich sag endlich, weil für mich ist es jetzt schon, ich glaube zwei oder drei Tage her, dass ich das Spiel gespielt habe und ich freue mich, es wieder spielen zu können. Und ja, wir sind hier im, ich weiß gar nicht, wie dieses Dorf heißt. Sieht man das irgendwo? Das doch das wir letztens befreit haben. Ne? Wir haben Celica getroffen, ne, nicht Celica, Selene ich meine zelle kam auch getroffen ne? aber Celine, also sie hier Celine, ja. Äh, chloe louis ja ich habe erst gedacht ihr name wäre Luis, aber nein da gibt es ja schon einen charakter in Fire Emblem 7 und ja wir machen hier weiter ich habe mich hier äh, ein bisschen umgeschaut um zu gucken ob hier noch irgendwas ist ne so ein paar gegenstände und also was aber war nichts mehr mit den tieren kann ich nichts machen Leute, habe ich alle angesprochen? Leitern kann ich nicht hochklettern, Gebäude kann ich nicht betreten. Von daher, weiter geht's. Ne? Ich will weiter machen. Mir Macht das Spiel Spaß? Ich ganz ehrlich, ich bin, mir macht das Spiel jetzt schon tausendmal mehr Spaß als beim Free Houses der Vorgänger. Von ja, daher kommen ja. ja, ja. in unser Sommerhaus. Musi, diesen Dingen im gesehen. Dinge im gesehen. Wir wollen diese Dinge Wir nicht jemanden. あんた Oh, du hast 10.000 Gold als Kriegsgras von Wanda erhalten. Okay, wo hast du das die ganze Zeit? <lacht> Was hast du die ganze Zeit gehabt, Wanda? Hallo, immer gebrauchen können. Oh, haben wir ihn hier. Weltkarte. Auf der Weltkarte kannst du dein nächstes Ziel oder das nächste Kapitel auswählen. Bewege dann ihre auf den gewünschten Zielort und drücke arm um mit der Geschichte fortzufahren. Im Menü kannst du dein Inventar verwalten oder zum Somniel zurückkehren. Ah, okay, jetzt können wir zum Somniel. Ho, ho, ho. Oh, alles. das ist nett, ne? Wir müssen aber so ein Somniel zurück. Ähm und ich kann da halt jederzeit wieder hier reingehen, ne? Oder? Nächstes Kapitel. Ja, vielleicht nicht. Nur ein. Okay, kaufe und Verkauf Items. Ähm Im habe ich auch so du kannst deine fähigkeiten verwalten über die inventar über die Inventaroption fähigkeiten verwalten kannst du die fähigkeiten verbinden sehen und geerbte fähigkeiten ausrüsten Besuch die ringkammer im somnil um fähigkeiten von dem lehmand verbinden zu vererben da konnten wir doch schon irgendwie was machen ne? ah. vielleicht auch nicht aber da war irgendwie so was ne? wenn man die Ringe irgendwie hochlevelt dann kann man irgendwie Fähigkeiten erben oder so soll ich ein bisschen die Ausrüstung geändert ich habe glaube ich mir das Wurf gegeben ihm habe ich oder sie habe ich da lang den Langspiel gegeben mehr habe ich halt noch nicht ne aber kann sich ja jetzt halt ändern ne Arsenal was haben wir die alles okay ja, okay, leicht Eisenschwert. Also, er braucht ja eigentlich kein Eisenschwert mehr, wenn er seine persönliche Waffe hat. Ja, Messer gibt es auch. Also, mehr kann ich jetzt eigentlich nicht machen. Ne? Eine leichte ungewöhnliche Treffsichere Axt hat die ritter kritische Trefferschaden. Schaden, nee. aber die macht weniger Schaden. Nee. Was gut ist für jemanden, der so stark ist. Doch so, Feuer, Flut, einfache Angriff mit im Nahkampf eingesetzt werden kann. Oh, Ich glaube nicht, dass das so gut ist für ihn. Die stärker die hat Treffer unendlich, weil es ein Treffer unendlich trifft, die immer das nee, lass mal ist ein bisschen schwach auf der Bus. Warte mal hier. Sie könnte vielleicht... Hat sie nicht schon? Nee, sie hat zweitstufe. Okay. Ich würde sagen, ich lasse erstmal das mit dem Kaufen hier. Weil... Ich nicht weiß, ob mir das Spiel noch so ein paar Sachen irgendwie gibt. Irgendwann. Dann hat man hier schon sein ganzes Geld für neue Ausrüstung. Dann gibt ein das Spiel noch irgendwann. Die ganzen Sachen. So, Heilstäbe haben wir. Die will ich aber jeden Fall haben. Illumnis, magischer Stab, der Dunkelheit und Nebel vertreibt. Oh. Ich darf davon will ich einen haben. Oder eine Fackel. Aber Illumnis ist halt ne? gibt halt Erfahrungspunkte, ne? Ich sagen. dank der Verteidigung. Ah, cool. Ja, holen wir uns den mal, ne? Also es wäre da wieder eine Fackelstab. Dann kaufe ich uns eine Heilung, weil ich doch schon relativ viel mit unserem Heiler heile. Okay, äh, da muss ich jetzt sie, nein, ich will nicht kaufen, ich will ins Lager aus. Nein, auch nicht. Ist übrigens aufgefallen. Ich glaube, im Lager aus kann man als Einziges nachgucken, wie schwer die Waffen sind, was ein bisschen doof ist, weil sie bekommt zum Beispiel Geschicklichkeit. Äh, wie nennt man weiß ja, was ja, das Gegenteil vom Bonus penalty heißt die in Englisch, und wenn man hier, glaube ich, X drückt dann sieht man das Gewicht. Er ne? hat ein Gewicht von fünf, und ihre Figur ist dann nämlich an vier. Ne? Ja, wo das Gewicht der Waffe höher ist als ihre Figur, bekommt sie einen ähm. na nicht bonus So Meister der deutschen Sprache. So. Ähm packt das mal da rein und dann nimmst du die ganzen Stäbe ne nimmst das hier und das hier so und mehr will ich jetzt eigentlich noch nicht machen so ich kann aber nicht mehr hier rein ne verdammt das heißt wenn ich da irgendwie Sachen verpasst habe dann oh steht auch Spendenlevel aufnehmbar nicht aufnehmbar da können wir mal zum Somniel zurück. Gucken wir mal, ob wir da jetzt irgendwie auch machen können. Oh, ich liebe es, dass man alle Charaktere da unten sieht. Das ist so charmant für mich. Da wird aber nicht bei jedem Charakter sein. Ne? Da werden jetzt nicht alle Charaktere angezeigt, oder? Weil Fireblade hat ja in der Regel so soweit nicht 30, 40 verschiedene Charaktere. Erweiterungspass Bonus 1 ah, ja, ich habe den Erweiterungspass mir geholt genau. Update Bonus eins halten Steibung Steiberen Ich glaube nicht, dass ich die benutzen werde. Ja, dann fühlt sich ein bisschen gecheatet an. Äh, Menü Menü So, ich habe einige Ich habe einige Stat Booster hier bekommen. Also in die Klamotten ja mit maximal KP dauer auf um dem 5, Stärke dauer um dem 2 2 2 also hat sind sozusagen stand-ups die man den charakteren geben kann ich könnte hier zum beispiel jetzt alle meinen hauptcharakter geben und den voll zum übermächtigen charakter machen ne? So, hm. ich fühle mich ein bisschen ich fühle mich ein bisschen dass ich jetzt hier stahlwaffen schon habe ich werde einfach nicht benutzen so. und dass ich jetzt geld bekommen habe und so hat ja, soll man machen ne? So, was ich oh. erstmal mehr machen werde ist mich hier umschauen und so um, ob sich was geändert hat das Arsenal und der laden haben geöffnet Okay. man für ich und andere waren die euch nicht zu sagen können. ich also im kampf verwendbare items für heimittel und stäbe oder kaufen oder verkaufen im verlauf des spiels während der laden weitere tipps im sortiment aufnehmen das ist jetzt genau gleichen Sachen, ne? ja. okay. Was Neues zu sagen, im Sommer gibt es mittlerweile recht lebhaft. So was schwer forscher war das. Okay, nun sie das meine an. Ich hier mit euch. Danke, dass ihr einen alten Waffenhändler wie mir glaubt, seine Ware zu verkaufen. Ein Waffe gefällt, dann seid ihr hier richtig klingen, bögen, Ex Bücher. Ich habe alles, was das Herz geht. Okay. okay. Du musst mir jetzt nicht sagen, was ich hier kaufen kann. So, ähm, Noch wir mal rum, schnacken mal mit allen. Ja, das ist erstmal sicher, aber ich mache mir Sorgen um Schloss. Wir reden, wir sollten so weit wie möglich aufbrechen. So fassen sich die Charaktere alle sehr kurz. Denn im leben ist ein Verwandter von mir. Welch ein kuriöses Schicksal hier wieder mit ihm fein zu sein. Ein Verwandter. Meinst du deinen Sohn oder meinst du den Hauptcharakter von Fire Emblem 5? Was die Fortsetzung von Fire Emblem 4 war. Wo sie herkommt. Mir ist übrigens aufgefallen, wir haben Marv, den Hauptcharakter von Fire Emblem 1 und 3. Selika, Fire Emblem 2 und... Sigurd vom Fire Emblem 4. Also nehme ich mal stark an, der nächste Charakter, den wir bekommen, oder der nächste Ring, den wir bekommen, hat äh, Leaf oder live oder wie auch immer sein Name ausgesprochen wird. Der Hauptcharakter aus Fire Emblem 5, Tracia äh, 776, 7076, wie auch immer. Und, ja freue ich mich schon, ich freue mich, alle Charaktere zu sehen. Ne? Ich finde schon gut, dass in dem Spiel mal. Charaktere vorkommen, die nicht aus Fire Emblem Fates oder Free Houses oder oder äh, äh, äh, Awakening kommen. Weil das sind die ganzen neueren Spiele. dann ist das, was mich in Fire Emblem Warriors voll gestört hat. So. Ich liebe es, wie lebendig das sommer in diesen Tagen ist. Und das Beste ist, ich kann nun jeden Tag mit euch reden. Für immer und immer und ewig. So, hi, mit dir haben wir noch nicht. das war ein herrlicher Ausblick! Ich freue mich auf einen Spaziergang durch die Gärten. So, ah, und jetzt habe ich sein Ding. So. Oh. Ich dachte, da wäre noch zu. Ich wollte einfach nur checken. Aber hier können wir irgendwie was machen jetzt, ne? Oh. In der Ringkammer kannst du mit Emblem und ihren Ringen interagieren. Hier können Emblemfähigkeiten vererbt werden. Ich schmiede neue Ringe aus Fragmenten des Bandes oder verschmelzt verstehende Ringe des bands zu einem stärkeren Exemplar. Poliere Ringe nach einem Kampf, um die Bände zum Emblem zu stärken. Okay, Ringen polieren. No, ich kann auswählen, wer den poliert. Ich meine, ich nehme an ich kriege genug Erfahrungspunkte, wenn. Ich überlege gerade, wer sonst? nach ja, probieren wir einfach mit mir. Ähm, oh, ich habe ein Tuch. <lacht> schon dreckig. <lacht> erinnert mich irgendwie an Stark polieren. Was ist das? das? Erinnert mich irgendwie daran, wenn man irgendwie die Orden hier in... Was war es? Diamant und Perle, Pokémon Diamant und Perle hier ja, polieren kann. gibt natürlich immer irgendwelche komischen Funktionen im Vereinten ne? Okay, da muss ich nach jedem Kampf machen. Okay, das ist zum Beispiel so eine Sache, die werde ich dann wahrscheinlich off-screen machen. Und das muss man jetzt nicht jedes Mal sehen. Bestimmte Fertigkeiten von Emblemen können am Verbindeten vererbt werden. Kämpfen Einheiten mit synchronierten emblem oder verwenden sie... Ringe des Bandes verdienen sie Fähigkeitspunkte. Ja, das habe ich gesehen. Zum Erben von fähigkeitspunkte werden FP und ein genügend hoher Band level benötigt. rüste der habt die Fähigkeiten im Inventar aus? Du kannst nicht zweimal von denselben Fähigkeiten profitieren. Versuche es also Überschneidungen zu vermeiden. Okay, an Zeit. Äh okay, da wäre zum Beispiel nicht schlecht. Ne? Schwer Agilität. Ausweich plus 10. Und allein kriegt minus 10. Ja, kann man machen, ne? kann jetzt die Ausweichen, das ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Und jeder hat ja seinen separaten FP, ne? Ach, ich kann aber nur eine... Hm. Ich könnte schon fast sagen, dass hier aber das hat immer Ausweichen. Ne? Ich nehme mal, an, mein Hauptcharakter wird immer irgendwie schwerter tragen, ne? das heißt aber, die können nichts Ne? Doch ah, ne, die müssen ja ne? okay. Er muss erst Level 5 mit Marv erreichen, damit er seine Sachen lernen kann. Alles klar, So, du bist noch nicht hoch genug, du auch nicht. Er ist auf Level 5. Okay, Bandringe erstellen. Aus des bandes können ringe des bandes erstellt werden ringe des bandes sehen die staatswerte und erlauben es einheiten fp zu erhalten. allerdings im geringeren maß als Emblemringe. Oh, ich sehe da gerade war er noch mal ich da muss vor allem 1 magier Ringe des Bandes. Ach, können wir jetzt charaktere von anderen oh. Oh. der so eine Art Gatscha oder was. Ah, cool. Linde. Ah, das ist so ein Charakter, den ich kenne. Glück plus 1. Ah, und dann sieht man. Cool. Was war mal mein von ihnen? Fey. Ja. Die Andere. Selber, ich nehme an, das ist gut. gott erst wir können anderen Charakteren jetzt auch Ringe geben. jesus kann ich sogar alle die Charaktere Bandringe verschmelzen. Ach, das muss man machen, um den Rang zu erhöhen. Ne? So, die Fähigkeiten sind jetzt aber nicht random oder die haben immer irgendwie die gleichen oder weil, wenn nicht, dann. Uff. Würde mich das schon ein bisschen aufregen. Okay, das ist cool. Ich meine, das sind halt nur wenige Dinge, aber weniger Bonus und so, aber hey. das haben die anderen Charaktere auch alle Ringe Cool. Ich nehme an, aber die anderen Charaktere haben halt keine Animationen, ne? So, wir haben Linde, Linde, die ist eine Magierin. Wer braucht denn ihr Glück, sie zum Ausweichen, ne? man ja. Hm. Nee, irgendwie sieht man ja nicht, was die gibt. Okay, wo sehe ich denn, was der mir gibt? Ach da unten Glück, ja Glück plus 1 Magie plus. Cheese, sie waren der Ritterin, ne? hm. dem von fay Ist immer noch besser als nichts, ne? Obwohl eigentlich wäre ja ja besser mit. dem du lieber. Okay, dann nimmst du. Linde, Linde, ne? Ja. gibt Stärke, Geschicklichkeit. Stärke und Geschicklichkeit, ich würde schon fast sagen, sie, ne? weil sie ein bisschen verlangsamt wird. So cool, okay, das ist eine coole Funktion. Es war nicht dermaßen so cool, als wenn man irgendwie so seinen eigenen Stands hat oder so mit den Hauptcharakteren. Aber hey, das ist das auch eine coole Mechanik? Mir gefällt es. Okay, oh Gott, ich werde hier so viel Zeit im Somniel wieder verballern, ne? So, was war das? Da war Musik, ne? Noch nicht freigeschaltet. Hi, äh, ich wollte äh? schon wieder Louis sagen. Ah, immer noch Blick. Ist alles so bezaubernd und pittoresk. So. Okay, cool. Ich habe schon mit einem ne? hier ist mein Zimmer. Das wird ja wohl keinen Unterschied machen, welche Tageszeit es ist, bevor ich ins Kapitel gehen ne? Ich frage mich, ob ich hier wohl laufen, ob ich hier wohl laufen dürfte. Weiß schließlich nie, wie das nächste Schlachtfeld sein wird. Ich habe da irgendwas falsch gelesen, ich weiß, aber egal. So, was weiß hier? Auch die Arena, ne? Soll ich ein paar Tiere letztens mir eingesteckt, entführt? Wenn man hat, wenn man Tiere entführt, nicht kidnapping, oder? In Flora habt ihr gezeigt, was ihr könnt. Wir reisen zum Schloss firen wann immer ihr mal hier so weit seid. Geschenke könnte ich eigentlich auch mal geben, ne? So, ach, Supports muss ich mir auch noch anschauen. So, wer bist du? du bist äh, hier Butcheron. ich erkenne die charaktere nicht mit ihren casual clothes du hast jetzt zugang zum krafttraining oh. hallo ja, seid ihr für ein wenig krafttraining Ja, ich wollte prinz Alfred. sollte ich ein paar minuten nicht zurück sein schickt einen suchtrupp los ist mir wenigstens sagen was das ist im krafttraining kannst du aus drei übungen wählen um die wert von der Niere vorübergehend zu verbessern Steigen. Und trainierte Werte unterscheiden sich von Übung zu Übung. Versuche in allen Übungen ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Später im Spielverlauf werden für jede Übung zusätzliche Schwierigkeitsgrade freigeschaltet. Oh Gott. Äh, Tempo -Werte. Nach drei führen ist es vorbei. drücken so schnell. Kann spielen ist bei ihrer Leiste. Äh, wir machen ein paar Liegestütze. Diese Übung ist Timing gefragt. Acht auf die Linie und stoppt sie im richtigen Moment. Nach drei, vier Versuchen ist Schluss. Wenn du die angezeigte Anzahl Liegestütze absolvierst, hast, du die Übung geschafft. Aber Vorsicht, die Linie wird immer schneller. Bring euch an Vor. Okay, eisern also, Es hat eine Anspielung an Iron wenn Feiern Iron Man spielt. Das heißt, man spielt sagen das Spiel ohne hat jemand stirbt. Der hat Mehr ja, bedeutet, wenn man irgendwie weiterspielt, auch wenn Charaktere gestorben sind. Okay. Ich nehme an, ich muss drücken, wenn ich dem helleren gelben Balken sehe. Ne? Verdammt. Schneller. Oh mein Gott. Wow. Dann weiter mit der Übung. Möchtest du jetzt Krafttraining noch fortsetzen? Nein. Okay, ähm, ja. Äh, das können wir natürlich auch mal machen. Na, ich nehme an, nachdem wir alle Übungen mal gesehen haben, möchte ich da wahrscheinlich auch auf Screen machen. Ne? Weil sonst werde ich ja jedes Mal ein Part hier im Somniel feststecken und dann ein Part im Dings, ja, Kapitel. dann zieht dann wieder alles voll in die Länge. So, hey. Also ich dachte irgendwann wird irgendwas irgendwas wird sich bewegt so ähm okay die sind einfach nur so zur Dekoration ne muss ich sagen hey. ich habe Dinge gesehen der ja, voll verstört aus ey. cool du auch so. ich habe nicht jahrhunderte hier verbracht äh, ich habe nicht jahrhunderte hier verbracht bitte die königsfamilie von vieren kümmert euch um sie Danke dass er meine anwesen auf diesen heiligen boden erlaubt doch können wir bald zu schluss firen aufbrechen. muss doch erstmal Zeugs machen mit euch. Ja schon fast fertig. Ein paar Supports anschauen, Ein paar Sachen einsammeln und hier ist jetzt auch was. Okay. was bist du? rosa Aura für die Lüfte, in der grotte Okay. Sträuselter. Oh, okay. gefunden Oh, どうやら空寝るの1000年。 ist wie ein Feier mit dem Feld, wo man diesen Babydrachen füttern musste, oder was? Oh, nein. Hm. Ja, warum nicht, Zombie. Ja, mir egal. Ich interessiert es jetzt schon nicht. Aber definitiv etwas meme Potential, aber. Ich mag das Ding jetzt schon nicht. <lacht> Jetzt geile bevor der Geschöpf wacht seit Uhrzeiten über das Somniel. Wenn du dich gut im Somnil kümmerst, passiert vielleicht etwas ganz Wunderbares. Also wenn du dich nicht irgendwie in spielbaren Charakter oder so verwandelst ne, interessiert mich das relativ wenig. Hier frisst Orange. Ich dachte jetzt für einen Moment, mein Charakter wird irgendwie anfangen, das Ding irgendwie zu erwürgen. Er hat so langsam irgendwie seine seine Hand erhoben ganz leicht anziehen Okay. Fängt noch was? Ich glaube ich drücke die ganze Zeit a. Okay, ich will raus hier. Auch wieder eine Sache, die ich Auch wieder so eine Sache, die ich irgendwie auf screen machen kann, weil das mache ich ganz sicher nicht jeden Part. Ich glaube, wir haben mit allen geredet, ne? Ich glaube ja. Ja, Supports müssen wir ja auch noch. Hübscher Kiesel, das ist ein Geschenk, ne? Manchmal mögen die Zwillinge nicht irgendwie Kiesel oder irgendwie so was. da kann ich irgendwie ja sehen, wen ich geredet habe und so und wenig Ich glaube ja, ne? Traum der Prüfungen. Kann ich da jetzt was machen? Noch nicht freigeschaltet. Okay. Aussichtspunkt, also Grotte, da war ich gerade, ne? Okay, dann sind wir eigentlich fertig ja, ne? oder Kaffee, Chloe, Louis, vom eti, wenn wir ja irgendwie mehr Charaktere irgendwann haben, damit hat die ewig dauern, sich mit allen fertig. Bin ne? so, was ist dieses andere Zeichen da, Diese Musikzeichen und dann Ach hier äh ist ja auch noch was. Spenden, also ich habe jetzt sowieso mein Geld nicht ausgegeben für irgendwann. Wenn ich den jetzt wortwörtlich einfach 5000 reingeben, ich habe sowieso gerade Geld bekommen für diese riesen komischen ne? Von daher, irgendwie muss ich das hier. 10.000, so glaube ich nicht. Er ist aber eine ganze Menge Geld. Ne? Erfolge Auf dem Erfolgebildschirm kannst du deine Errungenschaften überprüfen und Fragmente des Bands als Belohnung als empfangen nehmen. Du hältst eine Mitteilung, wann immer du ein Erfolg ist und deinen wohlverdienten Fragmente des Bands abholen kannst. Oh. Äh, alle Abholen 770. Oh. Das sind sozusagen in Game ne? Ja, das wird nur dauern. So, jetzt mal fertig, ne? Ach, ich kann in mein Zimmer noch reingehen. Lasse mein Zimmer reingehen. Vielleicht werde ich wieder von irgendjemand geweckt. Ne? Ich weiß nicht genau, was das bringt oder was die Funktion davon ist, aber warum nicht, ne? Ja, was hier. Ja. Äh, Ausruhen. das käme jemand herein 寝。ist oh, das? Was ist der Sinn von dieser von dieser Funktion? kommen ich irgendwie weiter? Nicht bekomme ich irgendwie Supportpunkte oder irgendwie so weit? Ich weiß es nicht. Was ist der Sinn? hier ja, von ich verstehe es nicht. Okay. So, wir sind ja fertig, ne? Würde ich sagen. Gut. Ach nee, die Support, ich vergesse halt die ganze Zeit dann. So, äh, wer will denn hier noch schnacken einmal kurz? Wie mache ich das doch mal? Äh. Ist hier raus. <lacht> ich finde das so putzig diese pixel Pixelcharaktere. fand ich in Freehouse schon gut diese ganzen pixel charaktere als Icons für die Charaktere. Was ja, sehr charmant. So, wie kann ich jetzt Supports mir anschauen? Hm. ja So, Wanda und Fram. Ich glaube, ich habe nur zwei Supports, ne? Ja. Ich bin ziemlich Sicherheit mag gesagt als nur ihren Namen. Opfergaben was? Warum bad。du oh, さ。nicht die Ziege für 満足。ま、まだ hier まだ diesen durch. <lacht> ich könnte jede sekunde tot umfallen da bedeutet oder verstanden oh, ich liebe wie kurz die supports in diesem spiel sind Oh mein Gott, das ist so ein Luxus hier. So und jetzt die Zwillinge. Freehouse hat hier sofort irgendwie drei Minuten oder so gedauert, oh. Mindestens. Wenn ich ein Support in Fire Emblem. Fates war wirklich. Zwei Leute haben sich einfach nur angestummt. Punkt, punct, punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, 姿を知る僕たちがそれを ja, wir stalken ihn komplett. Ich meine Probleme. Ich muss irgendwann von dem Weg ja, ja, sie hat ja gesagt, ich habe einen Fanclub. Ne? Verdammt ich habe Angst von den beiden. Er weiß, was die nächste Mal machen, wenn die mich wecken. Okay, wir sind fertig. Ja okay, gehen wir weiter. Obwohl da oben rechts sehe ich noch was da oben rechts ist, echt noch was am Blinken. Gibt's nicht. Äh, hier war das. Nein. <lacht> Fast. So, <öpp. lacht> Haben die Sportkleidungen an? <lacht> ja. <lacht> okay. ich werde jetzt nicht noch mal mit allen hier reden ne? und jetzt alle noch mal neue dialoge oder was nicht ne, ich werde jetzt nicht noch mal mit denen reden welcher ja nie erfertig ja ne? so, jetzt haben wir aber alles ne? ich sehe nichts mehr auf der karte am blinken wir okay, weiter weil ich noch verpasse ich halt ein paar sachen ne? es war ein scherz natürlich kann ich damit nicht leben mein gott menü So, wir speichern mal hier und dann sehen wir mal wie das nächste kapitel hier so aussieht Oder fangen wir schon mal so ein bisschen an ne? zur weltkarte so warte kann ich jetzt nicht irgendwie die tier irgendwie hier Egal, mache ich nächste Mal. Okay. T -t -t -t -t. Freie Kamera. Oh, das ist toll. Alles cool gemacht. Okay, Kapitel 5, Schloss Firen. Gehen wir schon mal da rein, ne? Ach ne, Gehen wir da rein. Mache ich nächste Mal. Hm, ich glaube, wir sind. Bereit, ne? Wenn nicht, dann habe ich halt ein paar Sachen verpasst. Spiel 5: Rückeroberung. Nie da da Hast du nichts gelernt vom Fire Mütter leben nicht lange. 野王女の呼びは von Dio. ich bin aber nicht nicht. Gozifer. So, wenn haben wir hier... Ja, sie ist bestimmt eine freundliche Person. Glaub mir, ich habe eine Menge Feiern im Spiel gesehen. Ich, ich weiß, was... Ich keine Angst alte. wir sind schon hier. 思っ Alles klar. Du hm. verwechselst mich wahrscheinlich mit meinem potenziellen Bösen nicht. ich bin adoptiert Komm, alfred das ist jetzt nicht wo wir mal angeben kann <lacht> er hat die ganze zeit gepennt. このまさか<笑> 人気の悪い殺しとの私じゃないわ。殺したのは でもそんな<笑> 私が目覚めたのは habe übrigens ein paar reviews von dem spiel schon mal angeschaut ey. einfach nur um zu gucken wie gut das spiel angekommen ist angeblich soll hat gameplay gut sein was ich bestätigen kann bisher aber die story soll schrecklich sein, angeblich also da kann ich mich auch was einstellen ich, ich erwarte jetzt sowieso nicht irgendwie eine kinoreife story ey, in dem spiel ich habe glaube ich schon im ersten Part gesagt, was ich so erwarte, wie die Story so abläuft. So oh, äh, da taucht ein Dämonengott auf und so. Ich habe ja letztens irgendwie vorgelesen, was so auf der Rückseite stand ne? und da konnte man schon irgendwie. Das ist die Story von jedem anderen Feiern, der mich erwartet. Jetzt hier nichts so schlecht kann ich schon nicht sein. So, guck mal, mit was wir hier uns rumkloppen müssen. Ne? Okay, war ja zu erwarten, dass sie hier ist. Level 12 Hallo. Ähm, ich will minus. Ich die ganze Zeit plus. Ah, eine Engelsrobe. So, du hast keine Fähigkeiten oder irgendwie so was. der Typ ist sehr stark. Ah, geht. Illusia-Soldat. So, ich muss jetzt. Man kann, ja, so kann man. Okay, so kann man die ganzen Charaktere hier umwechseln. So, da haben wir eine Heilerin. Okay, ich gucke auf besondere Sachen. Du hast ein Heilmittel und ein Rittertod, der sogar okay, du hast ein Rittertod und ein Heilmittel. Aber das Heilmittel kann man nicht da wird nicht gedroppt. Also nehme ich mal an, man muss es stehlen. Aber wir haben noch keinen Dieb. Was bedeutet, wir kriegen vielleicht einen Dieb. Na, ne? es ja Schatz irgendwo? Es gibt Schatz ja. Ich nehme sehr stark an, wir kriegen ja einen Dieb in diesem Kapitel. Sehr cool. Da ist auch eine Tür sich gerade. aber oh gut, da muss ich mich ja nicht mit allen hier kloppen. Na gut, dann gehen wir halt wir können uns mit denen auch umkloppen und hat wir die Tür öffnen müssen. Ne, warte mal. So, wir haben hier Axtkämpfer Bogen. Okay, wir können unser Magier hier reinsetzen, Also Also, erste Zug. Die Schlacht entscheidet sich immer in dem im ersten Zug. Oder das auch halb. Heißt also ich kriege hier gleich einen Dieb. Die müssen mir dann irgendwie ein Tutorial geben oder so wahrscheinlich, ne? So. Dich bewege ich vielleicht mal hier in Dich hier ein. Du... locks ihn und ihn. Die sind schon Level 9, ne? Ich bin gerade mal so Level 5 und 6. So, oh ne, warte. Und dich in Alle also meine Lanzenkämpfer bitte hier hin. was physischer Angriff. Okay. Oh, sie hat nicht weh. Sie hat nicht viel Verteidigung. So, meine Lanzenkämpfer gehen alle nach links für die Schwertkämpfer. Hm. Ich würde sagen, wir gehen alle nach links und dann warten wir einfach, bis die auf uns zukommen, ne? Anstatt uns jetzt hier aufzuteilen. was hm, sie aber ja auch noch. Das ist ja auch noch mal gern. Aber er hat so wenig Erfahrungspunkte. Okay, passt so okay ja, dann mal los äh. ich werde natürlich wieder schneiden weil ich nicht weiß wie lange ich brauche hier für dieses ganze Kapitel okay ich habe jetzt übrigens nicht nachgeguckt wer alles hier platziert ist und wer nicht aber ich glaube alle Charaktere waren noch erlaubt ne? Kannst du zuerst zerstören, indem du sie angreift? Oh, das ist neu. Die waren Zugriff auf den Befehl Tür und können damit die Tür öffnen, ohne sie zu zerstören. Wenn ich jetzt nur ein hätte, ne? So, was mag Habe ich jetzt alle Charaktere? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 Ich weiß nicht, ob das alle Charaktere waren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Charaktere okay ähm. Hier sind. Säulen, die geben ausweichen. Perfekt, dann gehen wir mit ihnen da rein. Einfacher erster Zug, du bist allein aus, aber ihn. Das können wir vielleicht schon mit unseren PS Ritter kaputt hauen? Nee. Dreck. Zu schwach, was mit dir auch nicht? Aber wir können ihn ja machen, lang schwer. Und dann holt sich Alfred den Kill. ein Schwertkämpfer geht auf uns los. Das ist kein Ding. Eisenlanze. Perfekt. Ja, und du gehst mal hier rein. Obwohl, dann wird der mich treffen. Wie Schaden machst du? du 16. Du hast... Das ist okay. Ist okay, mit der Schütze ihn einmal angreifen, aber ist okay. So dich würde ich einmal mit irgendjemanden hier anlocken. So, ach verdammt ich bin ich in Reichweite mit irgendjemanden. Ah, hab schon ja voll Mist gebaut, egal. Obwohl dich, ah guck mal, ist ja nicht gedoppelt, ne? Schicklichkeit 6:8. Kannst du den Schützen kontern? Von euch rennen wir erstmal weg. erinnert mich ich weiß noch nicht am Bad. Ich könnte mir. Ich könnte mit ihr auch teleportieren natürlich. Ne? Hm, sie könnte das einsetzen. Hey. Wird schon. Wird schon klappen. Ah oh, nee. Oh, ach da unten links. Na, ich wollte sowieso nach links gehen. Steht ein Einheit neben Truhe. Kannst du mit dem Befehl Truhe die enthaltenen Items entnehmen? Stört ein Gegner die Truhe? Kann der Schatz beim Sieg bei den gegnerischen Dieb zurückgerobert werden? Ja. Oh Gott, das ist so nervig. Okay, zum Glück sind wir alle nach links gegangen. Oh Gab es eine Menge Schaden. Boah, sehr gut. Doof. Ich war ins Gesicht gekrettet. Oh gut. Das sind Ergebnisse, die ich sehen wollte. Ich bin auf einem guten Weg, mein Ziel zu erreichen. So. Au. Gerade mitten in die Masse von Gegnern, der reingerannt. Oh, Kombo-Schlag, Koop-Schlag, meine ich. So. Und ihr fahrt einfach hier. Oh, perfekt, ehrlich gesagt. weil hm. der hat ein Heilmittel. Von daher glaube ich, kriegen die hier. Ne? So, Eins, zwei, drei. Und der hat nur drei Bewegungen, damit ich ihn besser erreichen kann. Das ist aber nett. Okay, äh, wir machen. Wir machen dich fertig, kann ich nicht. Verdammt. Obwohl, nee, doch. Also ein bisschen gefährlich, aber haben wir sie erst mal hoch. Level fünf. Jetzt wird er mit dem Level. Stärke. Ja, wir sagen es in der kleinen Form ist richtig stark geworden. So, da gehen wir hier rein. Du schwächst ihn ein bisschen oder auch nicht, weil du null Schaden machst. Ich habe zwei Magier von daher. Hm. Oh, ich habe eine Idee. So. Hm. Sie macht ihn auch nicht platt. aber das okay. Feuer, Feuer. Jetzt kommst du, machst eben platt. Da war weg. So, und Damit du nicht abgeschlachtet wirst von den Typen, sehen wir dich von euch hat keiner eine Panzerbrecher oder irgendwie so ne irgendwas gemeines Eisenachs, Eisenachs, Eisenschwert. Da ist nur ein Schwertkämpfer, sich gerade verdammt. Egal. Ja. er dick Verteidigung überlebt hat ne 14, 22. Okay, hab ich gesagt, doch ein bisschen Schaden. Geschicklichkeit 3, 5. Okay. Ich darf ich sollte ein paar Leute nach oben schicken. Na wie was, wenn du mal was hier platt machst, kannst du nicht cool. Mein Hauptmann ist gar nicht mal so stark, ey. Ich könnte versuchen. ihn damit zu treffen, also mal 30 Prozent okay. Aber ist auch nicht schlecht, weil ich wollte ihn eigentlich nur. Sie macht ihn platt, ist klar. So, wir müssen ihn erledigen. Kriegen wir nicht? Hm. Oh mein Gott! eigentlich mein Hauptcharakter hier am Kill geben, aber der kriegt nichts gekillt. Die okay, Korbschlag. Wieso? Egal. Mein Hauptcharakter wird schon Erfahrungspunkte kriegen. Irgendwie. Und ich muss jetzt, geh mal da rein und greif mal so an. Zack. Ein Erfahrungspunkt. Haben Sie das gesehen, Herr Göttlicher? Okay, das ist auch nicht genug. Da ist genug. Zack. Ja so, und jetzt können wir ihn da oben in schicken Ich könnte natürlich auch mit Dings verbinden. Da könnte er noch schneller. Ich mache ich sogar. Wenn ich Bündnis mache, da kann er sich ja noch weiter bewegen. Machen wir aber. Sehr gut. mir Kraft. Jetzt kann er einfach dahin gehen ne? Warte mal. Ich glaube, das war eine gute Idee, ne? Guck mal hier. <lacht> Warte mal. Überreiten würde ich mal versuchen. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre. Ach, das macht aber nicht so viel Schaden. So, der eine Typ wird mich jetzt leider erreichen. Hm hat mal was ein Eisenlanze, so, okay. Sag so, sag. So. Ich habe ein Pferd gegessen und den Jetpack umgewandelt. So, ich hoffe. Die bewegen sich irgendwann mal weg. So, hier haben wir. Axtkämpfer das heißt. Hier gehe ich mit. Ich kann auch ihn anlocken, ne? Okay, gehen wir mal hier hin. Okay. Oh, jetzt hat er sich da ein platziert. Ey, jetzt komme ich da nicht vorbei. Ich dachte, ich habe voll den genie streicher gerade gemacht. So, und die Idioten haben erstmal ihn bewegt, statt den Axtkämpfer, der mich hätte brechen können.